Magnesium-NSP für alle. Magnesium kann ein guter Beweis für eine einfache Wahrheit sein. Nützliche Substanzen können in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhalten werden. Biologisch aktive Zusatzstoffe, bequem, zuverlässig, einfach und profitabel. Und es ist wirklich sehr nützlich für die Prävention. Wie viel Magnesium steckt in dunkler Schokolade? In 1 ein Unze, einem Quadrat Schokolade, Bindestrich 76 Milligramm. Das sind 15% des Tagesbedarfs. In 100 Gramm Schokolade Bindestrich 228 mg, 54% des Tagesbedarfs. In 200 Kalorien Schokolade, nur 65 mg, 18% des Tagesbedarfs. Schokolade ist eine großartige Magnesiumquelle. Köstlich. Hilft Stress abzubauen. Kalorienreich. Nahrhaft enthält wirklich substanzen die stress abbauen enthält fett zucker und viele kalorien magnesium aus schokolade zu bekommen ist natürlich schön dies ist eine hinreichende erklärung dafür warum viele menschen schokolade lieben bitte erzähl diesen leuten nichts über spinat spinat ist auch reich an magnesium aber der ersatz ist eindeutig nicht gleichwertig es gibt 80 Milligramm magnesium in 100 gramm spinat und 757 Milligramm Magnesium in 200 Kalorien Spinat. 200 Kalorien Spinat sind übrigens fast ein Kilogramm. Es würde fast einen ganzen Tag dauern, um fast ein Kilo Spinat zu essen. Zustimmen, mit Schokolade geht alles viel schneller. Das Ersetzen von Schokolade durch Spinat ist also eindeutig nicht äquivalent. Schokolade ist eine großartige Magnesiumquelle. Es gibt Menschen, die die Schokoladensucht loswerden wollen. Es gibt Menschen, die ihren übermäßigen Konsum von Zucker und Kalorien stoppen möchten. Dazu müssen sie den Grund für die Abhängigkeit von Schokolade verstehen. Alles ist einfach. Wir brauchen nur Magnesium. Magnesium kann in reiner Form gewonnen werden. Magnesium-NSP Keine Kalorien, kein Zucker und kein Fett. Magnesium-NSP enthält Magnesium und sehr nützliche Substanzen. Was sind die Vorteile von Magnesium? Es muss nur in der Ernährung enthalten sein. Täglich. In ausreichender Menge. Hier geht es nicht um Medikamente oder Behandlung. Hier geht es um Lebensmittel und deren Füllung mit nützlichen Stoffen. Magnesium erhöht die Stressresistenz. Es ist einer der wichtigsten MOTOREN-Anführungszeichen des Stoffwechsels. Hilft, Nahrung in Energie umzuwandeln. Behält normale Blutzuckerwerte bei. Beteiligt sich an der Kontrolle des Blutdrucks. Verhindert die Bildung von Bluthochdruck. Hilft bei der Aufnahme von Vitaminen. Magnesium wird verwendet, um neue Proteine zu erstellen. Sie sind die Bausteine von Knochen, Haut, inneren Organen und anderen Geweben. Magnesium wird vom Körper besonders bei erhöhter emotionaler und mentaler Belastung benötigt. So eine einfache Aktion. Nehmen Sie eine Magnesiumkapsel zu einer Mahlzeit ein. Wenn Sie bei guter Gesundheit mit der Magnesiumprophylaxe beginnen, sehen Sie keinen Unterschied. Du bist einfach voller Kraft und Lebendigkeit. Alles ist wie immer gesund. Du unterstützt es nur. Diese zwei oder drei Magnesiumkapseln pro Tag werden nichts in Ihrem Leben ändern. So eine einfache Aktion. Nehmen Sie eine Magnesiumkapsel zu einer Mahlzeit ein. Wenn dies jedoch nicht getan wird, kann sich das Leben wirklich ändern. Was sind die Anzeichen eines Magnesiummangels? Und jetzt, über die Krankheit. Die Energiereserven sind aufgebraucht. Nerven am Limit. Übermäßiger psychoemotionaler Stress. Angst. Krämpfe, Krämpfe. Kardiopalmus. Kribbeln in Armen und Beinen, Taubheit. Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen. Häufige Stimmungsschwankungen. Wenig Konzentration. Vergesslichkeit reizbarkeit chronische müdigkeit burnout syndrom erhöhter blutdruck es ist schwer sich bei der arbeit zu konzentrieren kann nachts nicht schlafen dies ist eine klassische reihe von symptomen die mit einem magnesiummangel in verbindung gebracht werden können magnesium ist notwendig für die gesundheit von blutgefäßen herz nervensystem nieren knochengewebe und gelenken Magnesium ist an mehreren hundert enzymatischen Reaktionen beteiligt. Dies ist ein wesentliches Element. Magnesium-NSP. Nur ein ruhiges Leben. Nur gute Gesundheit. Nur ein ruhiger Zustand. Freude, Energieschub am Morgen. Gesunder voller Schlaf, neue Kraft. Wichtig! Es gibt Zustände, in denen Magnesium mehr als üblich benötigt wird. In Spinat gemessen benötigt Spinat mehr als ein Kilogramm. Spinat braucht etwa einen Eimer. Stress, körperliche Aktivität, Durchfall, bestimmte Medikamente, Schilddrüsenüberfunktion, Diabetes. Dies sind Bedingungen, bei denen Magnesium mehr als gewöhnlich benötigt wird. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Menschen unter Stress an einen Eimer Spinat erinnern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich an die Magnesiumkapsel erinnern werden. Es gibt noch viele weitere Situationen, in denen der Körper nach mehr Magnesium fragt. Oder mehr Schokolade. Fälle von erhöhtem Bedarf an Spinat, zum Beispiel unter Stress, sind mir persönlich nicht bekannt. Magnesium-NSP. Gut absorbiert. Hilft Magnesiummangel auszugleichen. Es ist eine großartige Ergänzung zur Ernährung eines modernen Menschen. Das Ergebnis der Anwendung von Magnesium-NSP. Das Kind hat sein letztes Schuljahr begonnen. Mama begann mit der Einnahme von Magnesium-NSP, Vitamin C, Superkomplex, Lizitin, Omega-3. Sie schaffte es, nur einmal am Tag zu trinken. Noch einmal, Magnesium, Omega-3, Lecithin tranken nachts zusammen mit NSP-Baldrian. Für Mama wurde es einfacher, alle Schulnachrichten wahrzunehmen. Das Lernen war für das Kind schwierig. Ein Jahr später Eintritt in die Universität. Es ist schwierig für Mama, alle Probleme zu akzeptieren, die mit dem Bildungsprozess verbunden sind. Die Angewohnheit, Süßigkeiten zu essen, um sich zu beruhigen, ist bereits da. Leider ist dies der Weg zu Fettleibigkeit und Krankheit. Übermäßiger Zuckerkonsum reduziert die Immunabwehr. Niemand will krank werden. Aber die Erkältung fing genau zu der Zeit an, als es Stress und viel Süßes gab. Auch die Anhäufung von überschüssigem Körpergewicht ist nicht ermutigend. Dies ist das Risiko von Fettleibigkeit und Diabetes. NSP-Produkte kamen zu Hilfe. Wir begannen mit Chlorophyll und Magnesium. Mutter und Kind tranken diese beiden NSP-Produkte. Das Kind sah, dass die Mutter ruhiger wurde. Der Schlaf ist gut, die Stimmung am Morgen ist gut, die Anzeichen von Stress haben abgenommen. Wir haben uns entschieden, den Empfang von NSP-Produkten zu ergänzen. Magnesium, Vitamin C, Superkomplex, Omega-3 und Lecithin wurden alle im letzten Jahr getrunken. Und jetzt trinken sie zusammen. Das Kind ist bereits Student. Das hat das Lernen wirklich erleichtert. Es gibt Energie, es gibt Kraft, es gibt ein vertrauensvolles Verhältnis in der Familie. Nein, Stress, Panik, Nervosität… Fettleibigkeit, Diabetes, Schlaflosigkeit. Hier geht es nicht um Behandlung. Es geht um rechtzeitige Prävention. Wie viele Menschen auf dem Planeten bekommen nicht genug Magnesium? Sehr viel. Wie viele gesundheitliche Probleme können verhindert werden? Sehr viel. Jeder braucht NSP-Produkte.